Und damit herzlich willkommen zu einer, zur dritten Folge äh, von Minecraftlandania.net mit Moritz. Hallo. Die ersten beiden Folgen, also die erste und zweite, die kommen bei Moritz. Und also bei Gaming Game. Wird, auch, wird mich auch freuen, wenn ihr da bei dem vorbeischaut. Genau. ich, ich auch. <lacht> ja, ich verlinke ihn da nochmal und dann denke ich auch. Die ersten beiden Folgen, wie gesagt, kommen bei ihm und dann... Die dritte, vierte, bei mir und dann wieder einmal wechselt. Immer so weiter. Immer alle zwei Folgen wechseln wir uns ab. Wir hatten gerade ein Problem. Die Aufnahme ist abgestürzt. Ja, bei mir. Und dann hatten wir diese ganzen 30 Minuten umsonst aufgenommen. Deswegen jetzt der richtige dritte Part. Hoffe ich zumindest. Let's go! Let's go. Okay. So. Was wollen wir jetzt machen, aber nicht schon wieder in die Farmwelt? Nee, la lass mal nicht in die Farmwelt, dann geht das Video auch wenigstens ein bisschen kürzer. <lacht> äh, hier also, wie ihr seht, bei landania.net gibt es auch so richtig geile Mobs hier so. Die gibt es in echt gar nicht. Also durch richtige Gemeinschaft. Komm mal raus, dieser Käfer hier. Ja. Sieht schon, es gibt sogar, sein. es gibt sogar, äh, warte mal, hier so, gibt es sogar Sapefertchen. Ja, die sind jetzt wenn weil ja. Nacht ist, oder? Ah, nee, ja, ich habe sogar ein. hier. hier. Hallo ja, oh, sieht schon mal? richtig süß aus. Ich glaube, wenn man die tötet, kommt nur Fisch raus, aber ja, das ist ja egal. Ey, müsste, Und es gibt auch eine Krabbe. Wir sitzt ja gerade noch Zuckerrohr Zuckerrohrfarm. Jetzt sicher. <lacht> Guck mal an den Dings, in den Dings. <lacht> genau, wir haben auch eine Zuckerrohrfarm, das die äh, farmt Erntet automatisch, automatisch. automatisch. Hier, da müssen und wir, wenn hier... alles gewachsen ist, gewachsen ist, da müssen und wir aber nur hier Hebel soll ich mal drücken? Nee, nee, nee, das bitte dann muss man den drücken und dann läuft das Wasser und Dann wird das Wasser alles weg. Wie gesagt hier, das, diese Mob, die kann man auch richtig schlagen und so. Also es ja. auch hier so eine Anzeige, das sieht schon geil aus. Letzte Folge haben wir ja versucht, äh, diesen Baum da wegzumachen, was Aber immer ist, noch nicht gemacht. Das. Dann lass mal Feuerzeug nehmen und das Gleiche noch mal wie letzte Folge machen. Ja. Jetzt muss ich gucken, nicht, dass mein Export noch abbricht. Machst du noch eine? Achso, wegen der zweiten Folge, ne? zweite Folge mache ich gerade noch. Ja. In der ursprünglichen dritten Folge habe ich die erste Folge gemacht und jetzt mal die zweite Folge. Warte mal, ich schneide die mal ganz kurz. Willst du die jetzt schneiden? Ja, nur grob schneiden. Ist okay. Ich keinen Feinschliff machen ich guck die mal dann irgendwann mal an. Ah. Oh nein, ich habe keine Blöcke. Oh, jetzt muss ich noch mal ins andere Projekt also in die erste Folge und da eine Endabmoderation auskopieren kopierst du die raus nein also ich habe danach noch was eingefügt äh, ja gut <lacht> ja kopieren so hier In der letzten Folge haben wir ähm, ein Games Video, diese OP, OP, OP-Kiste gehabt. Nicht wundern, in der letzten Folge waren hier noch zwei Tropical äh, Früchte. Die haben wir bloß gegessen, wegen der anderen dritten Folge, die dann ja leider abgestürzt ist. <lacht> ähm, ja, ich mach gleich mal noch die andere Folge exportieren. Hm. Um, Boah, ich habe ja, ja übel viele Scheren noch. Oh Gott. Ich nehme mal ein bisschen Holz mit. Ah, hier ist kein Holz. Es ist Erde. Erde macht jetzt keinen Sinn. Obwohl Erde macht eigentlich Sinn. Oh ja, ich nehme Erde zum Hochbauen. Noch 59 Minuten dauert das Video, aber ist auch echt groß. Ja, ja, ja, ja. ja. Ich hab auch extra eine große Datei gemacht. Oh Digga, schreit da Bau, du bist übel laut, Digga. Schrei noch mehr oh, an dein Mikrofon. Okay. Besser? Ich bin erschrocken, ja, was? Ja, besser. Du hört man Video, hört man, dich, hört man mich dann ein bisschen leiser. Hey, wo bist du gerade? Ich bin hier. Ach so, Ich bin hier. Beste. Beste Wegbeschreibung. Beste Wegbeschreibung. Genau. Oh. Ja. Warte mal, ich platziere mal die Sachen aus dem Dorf in unsere Kisten. Platzieren vor allem. Ja. Ich muss. Ey, warte mal, mal ich habe eine Idee, ich stell mal. Ich stell mal einen Max wohl ins Auktionshaus, okay? Ja. Hey, ja, stimmt. Ist. Aber das kostet sehr viel. viel, viel. Wie so. viel Stadtgebot? 1000, oder? Oh ja! Money. Ja, Wie ja. lange? Dauer. Na, ja, mach mal 30 Minuten Kategorie sonstige oder? Ja, würde ich sagen. Und Oktober stellen. Ihr ja, Maxwell Verkäufer XX Game. Startgebot 1000 endet in 29 Minuten. Ein Armes Snackbook ja egal muss es nicht nee, oh mehr mein ding ist noch kaputt rein, wo ist eigentlich meine Schaufel, die musst musste mir eigentlich auch geben, egal ich alles kaputt gut gegangen. <lacht> vielen Dank dafür doch ja ja alles ich gut, ähm, aber äh, ist der Käfer eigentlich für ein Tier ursprünglich? Boah, das weiß ich vielleicht nicht würde mich aber auch mal interessieren gibt ähm, auch noch aber, irgendwie Hast du eigentlich, äh, hilft mit beim Anzünden? Ich muss immer noch gleich ein Dings bauen. Also noch Feuerzeug. immer, immer wenn ich irgendwie Games lese, dann denke ich, äh, will ich mich irgendwie angesprochen. Wie? Weil gerade irgendjemand geschrieben hat, was der Sinn vom Game. Stimmt. Also nicht von, sondern vom, also vom Spiel. Ja, äh, ich weiß, ich weiß was. Boah, aber meine FI2-Spitzhacke, die, die fühlt sich übel nice an. Ja. Gut, du musst dann halt nochmal hier hoch und so, also ob das, ob das nochmal anzündet ist oder so, ja. Ja. Ey, warte, haben die nicht Flame? Dann kannst ich es da drauf verzaubern und da abschießen. Stimmt, aber du hast keine Erfahrung. Doch hab ich drei Level. <lacht> ich hab vier. Haha, nicht was. Nee, oh, Nochmal. Unten im Keller. Ja, dann ist es halt im Keller, Alter. Warte mal, was wollte ich jetzt? Ich bin dumm. Achso, ich bin doch nicht im Keller. Sicher. <lacht> ich bin mich dezent verarscht. Verliere ich auch noch 52 Fackeln gefühlt. Hä, hey, weißt du, wo die? Äh, wo die? Oh, äh, wo das? Ach, weißt du, es heißt? Ich bin gerade dumm. Wie heißt das auch mal? Das noch Spaß. Was hast du gesagt? Ich habe nicht ich? Ah, ich hab Auf nicht... einmal nichts. Ne? Nein, Er äh, haben wir noch so einen Kiesstein da. wie weiß gar nicht, wie es heißt. Feuerstein. Nein, Weiß nicht. und guck jetzt schieße ich das mit Flame ab. Vielleicht geht das. Ich guck mal, ob wir Kies haben. Geht das? Weiß ich nicht. Was heißt weiß ich nicht. Ja, ich weiß es halt nicht. Du triffst wohl nicht, oder was? Doch, aber keine Ahnung, ja. tut sich. Nicht. Ja gut, ganz lang. Nee, stimmt, es tut wirklich nichts. Unser Huhn, wir haben einen huh -Huh bak, bak, bak. Jetzt nicht mehr. <lacht> <lacht> oh, den ersten Dings abgebaut, direkt Feuerstein. Ist das nicht übel selten. Nö. Wenn du Glück, drei auf der Schaufel hast. Ich habe keine machen. Schaufel, ich habe einfach nur so abgebaut. Machst du? Ja, ist ja. So. Ey, kannst du das bitte noch abräumen? Ich mache Wie ja. lässt man extra tanzen? Gar nicht. Kann man nicht. Wäre aber geil. Wenn man den so tanzen lässt. Oder können. Ist ja schon irgendwie geil. Ich weiß halt jetzt gar nicht, wie lange das Video geht. Egal, ich hätte geschätzte Zeit einfach. Bei mir gehen beide so rund um die 20 Minuten. Ja statt ist ein bisschen kürzer, aber ist ja, ja ist das große... Oh nein, habe ich schon kaputt getreten. Öh, das fällt. Öh, ja. Das schon fällt aus, Öl. Öl. ich weiß nicht. So. Aber die, ey, diese Weizenform und diese Zuckerrohrfarm ist schon geil. Ja, die ist schon geil. Muss man schon sagen. Aber was nicht geil ist, Na. dass ich hier diese Blätter wegzünden muss Musse. Musse. Mhm, Hat noch niemand geboten. Also, welche Gäste? Wie kann man so dumm sein? Ja. Ich bin runtergeflogen. Ja, Instant Karma, würde ich sagen. Warum denn? Weil du mich dumm genannt hast. Hab ich... Hey, wann habe ich dich dumm genannt? Du hast doch gesagt, wir kann auch so dumm sein. Wann? Hey, gerade eben. Warum? Hey. <lacht> egal. <lacht> Ist egal. Ich hab ne Fackel. Oha. nicht. Hä? Klar, ich hab 19 sogar. 19 sogar. 19. Oha. Du hast 10 Fackeln. <lacht> Was mit was soll das, wenn ich fragen darf? Weiß ich doch nicht. Ja, man, kannst du mir mit dabei helfen? Es geht ja einfach nicht. Ich habe keine Blöcke, deswegen funktioniert das nicht. Ja, jetzt hast du welche. Gucke. Da. Immer noch nicht. Wenn du dran vorbeiläufst und deine Augen in irgendwas hast, dann kann ich nichts dafür. Ja, weil ich kurz welche aus dem Lager holen will. So. Ey, aber morgen nehmen wir dann wieder bei mir auf, oder? Ja, ich dachte schon, ich bin doch Ja, es ja, sei denn, wir schaffen jetzt nicht mehr die äh, vierte Folge von mir. Ja, aber wir nehmen also oder so morgen bei mir auf. Ich habe keinen Bock mehr. Ich mach's nicht mehr. Ich mach's wirklich nicht mehr. Ich bin schon wieder runter. Nein, ich mach's wirklich nicht mehr. Daran merkt man, es ist ja kein Job für mich. Ist Es kein Job für mich. Ich mein's ernst. Es ist so, halt hab ich, hab ich kein Job für mich. Oha, Marienkäfer! Sag mal. Oh, Hä, ja, die sieht übrigens süß aus. Hä, hm? ja, wo ist der? Hier, wo ich bin. So dumm, da ist niemand. Hä, du hast mich kap. Digga, ja, hä doch? Bei mir bei mir ist ja niemand. Die kann man nicht schlagen, aber bei mir ist hier jemand. Safe irgendwie ein Bug vom Server. Ähm, äh, hast du Feuerzeug? Ja. Ah, ah, ah, nee, ich ha's über. Es ist halt einfach nicht mein Job, du musst es mal machen. Ich kann das nicht. <lacht> oh, den Baum, der hier stand, das hab ich schon hier, haben wir schon hingekriegt. gekriegt. Komm, Digga. Oh nein, bin ich bin schon runtergefallen. Ja, ich hasse das. Oder, wir, oder ich mach bei, bei dem anderen Baum. Du machst bei dem und ich mach bei dem anderen, okay? Jo. Nee, Digga. Ich, ich habe keinen Bock mehr. Ich, ich, wir lassen das jetzt einfach so ein bisschen da los. Ja, aber das sieht doch immer hässlich aus. Egal, das wird irgendwann verrotten. Das geht aber nicht, wie was? Nach einem Jahr wird es doch wohl verrotten. verrotten, verrotten ja, aber auf dem Server nicht. Das ist irgendwie Schrott, Alter. Oder soll ich mal Schere benutzen? Server beleidigt. Ich habe noch ein halbes Herz, aber diesmal wirklich geil. Ja. Warte mal, warte. Oh, zwei Herzen, Alter. Nee, bau doch da oben ab. Ja, was? Hö, guck mal, da rein, einfach ist das Seepferd. Ich max wohl 400.000. Verkauft jemand Farmweltfrüchte? Leider nicht. Ich brauche ich brauch selber diese Farmweltfrüchte. Oder wir. Ja, guck mal, das geht hier drüben gar nicht. Guck mal. Das können wir gar nicht abbauen, weil diese Border da ist. Border. Ja, Border, würde ich auch sagen. Boah, also der hier ist schon komplett... Bist mich verarschen? Was denn? Ein Block ist in der Luft. Ein Block. Ein Kackblock. Ist kein Block. Hä, hey, klar ist der Block. Über mir ist ja kein Block. Hä, hey, hier, da ist doch ein Block. Ich hab gedacht, du meinst ein Erdblöck. Nee. Oh, jetzt hätte ich mich weiter mit Kies rüber gebaut. rübergebaut. Ja, das war nicht so praktisch. Oh, so, bis hier diesen ganzen... Keine Ahnung, was das ist, ist, hier mal ab. Es sind hier immer die einer Blöcke an. Wobei, wie viele Minuten sind wir schon? Was denkst du? Ich nicht. Zehn. Denkst du? Ja. Wenn nicht dann, nicht, dann wird das Video halt mhm. entweder ein bisschen kürzer oder länger. Je nachdem. Mal gucken. Aber auf jeden Fall nicht eine halbe Stunde. Hm. Ey, das ist so kacke, dass diese dritte Folge nicht einfach... Ja, das ist wirklich kacke. ...hat denn jetzt geschrieben. Nee. Wer, Wer irgendjemand mir geschrieben hat, der mir ich scheißegal ist, bin jetzt runtergefallen. Hör, hey, das ist überlegt. Das ist überlegt. Ah, jetzt okay. Jetzt hat hey, mir nicht mal jemand geschrieben. Danke. Was? Wie? Es gibt Sinn, das runtergefallen. Keine Ahnung. Hä? Wenn Irgendjemand geschrieben hat. Jetzt hat mir auf, auf einmal doch niemand geschrieben. Ja, macht Sinn, würde ich sagen. Ich verstehe es auch selber nicht. Was fragst du mich denn? Das hat mich gefragt. Ich mache mir erst mal So, ich es jetzt so an. Wenn es nicht funktioniert, dann ist mir scheißegal. Oh, Digga! Oh, Da hängt immer noch was in der Luft. Schön, wir müssen da noch ein Thumbnail für mich machen. Ja, das machen wir dann noch. Digga, wenn wir wenn wir jetzt schon wieder verkackt haben, dann mache ich nie wieder YouTube, ja? Guck nee, okay, total. ich habe nee, die, aber wenn das wirklich einfach abbricht, dann... Guck mal dann, dann nach, Ja, aber dann muss ich ja raustappen, das sieht man ja in YouTube. ich schneid's rein, ja raus. Ja, stimmt, okay. Es läuft noch, es läuft, es, es läuft noch, es läuft noch. Geil. Jetzt kann es das raus. Ja, das kann Ja, jetzt ja noch nicht! Ja, und dann in... Achso, nee, wuchs ich ja und jetzt? Was damit? Was? Ja, da oben. Ist mir egal jetzt. Ich hab keinen Bock mehr jetzt drauf. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Mit einer Schere oder so. Ich weiß nicht. Ja, eben. Kriegen wir schon so ich. oder wir stellen uns irgendjemanden das ist abbaut für einen Cent pro Sekunde das ist OP-Sucht ein Kack-Server OP-Sucht, Digga? OP-Sucht da bin ich aus irgendeinem Grund, hat mich irgendjemand einfach bis 2028 weggewandt wo? auf OP-Sucht hä? warum? weiß ich doch nicht, war doch mal ja, zwischen dem den 8.23 der Januar oder so keine kein Plan Januar oder irgendwas Digga, was? das ist aber eh kacke Okay, dann wollen wir die Abmoderation machen ja, ja. So, ja. ja. also wir haben in dieser Folge, wir zeigen nochmal was wir in dieser Folge gemacht haben ähm nicht sehr viel gemacht <lacht> weil das ja, hier immer noch im Himmel hängt wir abgebaut und einfach ein bisschen erzählt, ja, ja. Das da hinten, das klappt nicht, weil da die Barrier, äh, Barrier ist. Also hier ist, jetzt oder Das kann man ja. ja erst freischalten, was ja leider nicht geht. Level. Wir, haben frei, wir haben mitgekriegt, obwohl das wissen wir natürlich, aber YouTube weiß es jetzt. Ähm, mhm. oder wusste schon eher, dass es jetzt dieses coolen Mobs gibt. Ähm, ja. und ja. Genau. Wir haben jetzt drei Max- Wo ist der den habe ich schon unser Auktionshaus gepackt. Achso, ich habe gar nichts gesagt. Wir haben jetzt ein Feuerzeug, damit kann ich. Oh, ich hab mal. Ich bin tot. Oh, auf sie. Und wieder instant hier dran gespawnt, entspannt. Sorry. Ich bin einfach, ich bin einfach gestorben und instant. Feuer und anderes hätte sich jetzt einfach bei Zufall tp. warum ist da Weizen. Kommen wir dahin? Zum Weizenfeld? Oder hast du es gebaut? Hast du das gebaut? Hey, das du... war so. Hey, dann lass es doch mitnehmen. Ja, das kann aber... Zwei... Zwei Weizen. Echt viel, ne? Ja. Digga, hier bekommst du als Geschenk. Nee, brauchst es nicht. Der kann schnell mir nicht mehr ein Brot Also, machen. das da. Und dann... haben wir Das, das hier noch ist... auf Moderation machen, dass wir einen anderen Ort haben. Ja, warte mal kurz. Ich will noch mal kurz, äh, was zeigen. Also, wie gesagt, wir haben ja hier... Du brauchst ähm, nicht noch mal zu zeigen das haben wir doch schon bei mir in der Folge gezeigt, dieses Ey, ist Ding und das, das ist schon heftig, ne? Dann genau. haben wir vier Amethyst brachten. Also das haben wir jetzt mitgekriegt. wir haben in der Folge eigentlich nicht viel gemacht, nicht spannendes. das eigentlich kriegt da jeder YouTuber will raus, also jeder Angucker, aber ich hoffe euch gefällt es trotzdem und wenn ja dann genau. auf jeden Fall wenn ja dann lasst gerne ein Like und Abo da Ciao mit Fahr also äh, guckt noch gern bei äh, Gaming Game vorbei, den verlinke ich unten nochmal und das würde mich freuen, vermute ich vermute auch. Ciao, ciao. Tschüss.